Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer BigBlueButton-Einführung. In diesem Video widmen wir uns der Didaktik und den Anwendungsmöglichkeiten der Software. Im Wesentlichen können Sie online alle Szenarien abbilden, die Sie auch in Präsenz durchführen. Vorlesungen, Seminare, Gruppenarbeiten oder auch Sprechstunden. Dies ist natürlich abhängig von der Personenzahl, die teilnimmt. Diese können Sie hier auf der linken Seite sehen. Gehen Sie zunächst sicher, dass alle Teilnehmenden auch die nötigen technischen Voraussetzungen besitzen. Das bedeutet eine stabile Internetverbindung, eine Kamera oder ein Mikrofon, egal ob extern oder integriert, und gerne auch passende Lichtverhältnisse. Unter dem Stichwort methodische Voraussetzungen verstehen wir grundsätzlich die unterschiedlichen Rechte, die die Teilnehmenden besitzen. Hierbei unterscheiden wir beispielsweise zwischen Teilnehmer und Moderator. Klicken Sie zunächst auf den Namen der Person, um sich die verschiedenen Optionen anzeigen zu lassen. Es erscheint ein Menü, wo Sie die Person zum Moderator befördern oder zum Präsentator machen können. Bei der Rollenvergabe ändert sich das entsprechende Icon neben der Person. Sie können sie auch zum Präsentator machen oder sich die Rechte wieder zurückholen. Es kann immer nur eine Person präsentieren. Das bedeutet, wenn Sie die Moderation abgeben wollen und sich diese später zurückholen wollen, bedenken Sie den kurzen Wechsel. Um mit Ihren Teilnehmenden in Kontakt zu kommen und auch zu bleiben, empfehlen sich diverse interaktive Szenarien. Auf einige davon wollen wir in diesem Video kurz eingehen. Neben Warm-up-Spielen und Kennenlernrunden können Sie auch direkt in BBB integrierte Tools nutzen. Das sind zum Beispiel Umfragen oder Breakout-Räume. Es empfiehlt sich außerdem stets die Möglichkeit eine Zusammenfassung oder des Feedbacks mit einzubedenken. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf das Whiteboard, bei dem Sie die Möglichkeit haben, aus einer Vielzahl an Werkzeugen auszuwählen und direkt auf die Präsentation zu schreiben. Sie können damit Freihand auf der Präsentationsfläche zeichnen und verschiedene Farben wählen. Außerdem können Sie die Strichstärke und Linien verändern. Sie können auch verschiedene Formen wie Kreise oder Vierecke zeichnen oder einen Text einfügen. All diese Funktionen können Sie auch für die übrigen Teilnehmenden freischalten. Dafür gibt es den sogenannten Mehrbenutzermodus. Der befindet sich unten in der Leiste. Sobald er aktiviert wird, bekommen andere Personen Zugriff auf das Whiteboard. Die Namen werden zwar neben den Personen angezeigt, gerade bei größeren Gruppen wird es trotzdem schnell unübersichtlich. Sie können einzelne Anmerkungen über den Button rückgängig bzw. über den Papierkorb jedoch wieder entfernen. Beachten Sie dabei, dass einmal gelöschte Anmerkungen auch unwiderruflich gelöscht sind. Sie müssen allerdings nicht ausschließlich mit leeren Folien arbeiten. Sie können sich natürlich auch Vorlagen bauen und diese ebenfalls in die Präsentation integrieren. Wir haben hierfür ein Beispiel aus der Kennenlernphase bzw. aus dem Einstieg herausgesucht. Sie können dabei verschiedene Gemütslagen oder Emotionen abfragen. Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihren Teilnehmenden? Sie können mit dem Freiwerkzeug... Ihre eigene Gemütslage eintragen und die Teilnehmenden dazu einladen, Ihnen dies gleich zu tun. Selbstverständlich kann man auch Bilder integrieren, beispielsweise die einer Landkarte und bildbezogene Aufgaben stellen. Hier fragen wir zum Beispiel verschiedene Hauptstädte ab. Dazu empfiehlt es sich natürlich mit unterschiedlichen Farben zu arbeiten. Wir zeichnen zunächst einmal die Hauptstadt der Bundesrepublik ein und stellen dann die frage nach der hauptstadt großbritanniens die aufgaben können natürlich frei in ihrer komplexität variieren beginnen sie vielleicht zunächst mit eben solchen ähnlichen einfachen aufgaben um die nutzerinnen und nutzer zunächst mit der oberfläche vertraut zu machen sie können auch hier natürlich die anwendungen wieder löschen und sehen wenn sie eine folie zurückklicken dass die dortigen markierungen erhalten bleiben der letzte Punkt zum Thema Whiteboard, mit dem wir uns befassen wollen, ist das Thema Feedback. Hier haben wir eine Zielscheibe hochgeladen, die einzelne Schwerpunkte aus der jeweiligen Veranstaltung abfragt. Je näher man innerhalb dieser vier Quadranten den Punkt an die Mitte setzt, desto zufriedener waren die Teilnehmenden mit dem jeweiligen Teilbereich. Sie bekommen somit eine schnelle Rückmeldung, welche Teilbereiche schon gut waren und welche Sie noch verbessern können. Ein weiteres nützliches Tool zur direkten Rückmeldung ist die Umfrage. Sie können Fragen direkt in Ihren Folien einbauen und über das Tool Umfrage starten eine Umfrage generieren. Es sind bereits verschiedene Antwortformate wie Ja, Nein, Richtig, Falsch oder ABC standardmäßig vorgegeben. Sobald Sie eines anklicken, erscheint dies bei den Teilnehmenden auf dem Bildschirm und Sie sehen, wer bereits abgestimmt hat und wer noch nicht. Die Ergebnisse werden bei Veröffentlichung direkt auf der Folie gezeigt. Sie können darüber hinaus auch eine benutzerdefinierte Umfrage starten und die einzelnen Umfrageoptionen selbstständig festlegen, indem Sie sie in den Feldern eintragen. Auch hier wieder nach dem Eintragen die Umfrage veröffentlichen, abwarten, bis die Teilnehmenden geantwortet haben und diese dann anschließend, wenn Sie möchten, veröffentlichen. Und damit wären wir am Ende des dritten Videos angelangt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen auch damit einige didaktische und methodische Impulse liefern und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren. Weitere nützliche Tipps und Informationen finden Sie wie immer im Moodle-Kurs zum Thema Big Blue Button und Videoconferencing.